Die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelte am 16. November 2022 Die Zahl der Spermien bei Männern nimmt weltweit immer rascher ab. Zwischen 1973 und 2018 sei die durchschnittliche Spermienkonzentration um mehr als 51 gesunken. Laut den Forschern um den israelischen Epidemiologen Chagai Levin sinke die Zahl der Spermien derzeit mit einer Rate von 1,1 Prozent pro Jahr. Der Zeitungsleser wird mit der Frage zurückgelassen, was die Gründe hierfür sein könnten, denn sie seien laut den Forschern noch immer unklar. Ein aufmerksamer Klartv-Zuschauer wird sich nach dem Lesen dieses Zeitungsberichtes fragen, warum sich die Forschung und die angeblichen Qualitätsmedien nicht auf dem aktuellen Stand der Forschung befinden. Denn bereits im Juli 2019 veröffentlichte Klartv eine Sendung zum Thema mit Verweis auf einen bis heute hochaktuellen Grund für den Rückgang der Spermienqualität. Es ist die zunehmende elektromagnetische Bestrahlung des Menschen durch Handy- und WLAN-Strahlung. Doch hören Sie selbst und verbreiten Sie diese Sendung.